Wir müssen zwei, zwei Patientenreisen betrachten. Beide sind in diesem Kontext wichtig. Die eine Patientenreise ist, wie wird man erstmal Karamba-Patient? Und da gibt es inzwischen sehr, sehr viele Medikamente für das multiple Myelom, die, die durchaus wirksam sind, die aber alle keine kurative Optionen sind. Ja, Im Endeffekt geht das Multiple Myelom nicht weg, sondern man kann es für mehr oder weniger lange Zeit suprimieren. Und im Augenblick ist es so, dass, um ein Karamba-Patient zu werden, man ähm, eigentlich alle diese Therapieoptionen schon hinter sich haben muss. Und sie müssen irgendwann dann entweder gleich nicht gewirkt haben oder irgendwann muss man dann ähm, einen Rückfall erlitten haben, sodass man die, naja, diese Therapie halt nicht mehr anwenden konnte. Das bedeutet, die Patienten kommen sehr, sehr spät in ihrer Patientenreise zu uns mit dem Effekt, dass das Ausgangsmaterial, nämlich die patienteneigenen T-Zellen, also das sind, das sind Immunzellen, die uns normalerweise vor, vor, vor Viren und sowas schützen, dass die schon auch sehr viel Chemotherapie gesehen haben, und nicht mehr so fit sind, wie man sich das für einen optimalen Herstellungsprozess, und das ist tatsächlich die kritische Zutat für dieses Karamba-Produkt, wie man sich das für seinen Herstellungsprozess wünschen würde. So, innerhalb von Karamba, wie sieht die Reise aus, wenn die Kliniker erst einmal festgestellt haben, dass man, dass man für diese Studie in Frage kommen, das heißt in erster Näherung so die Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt, dann wird der Patient natürlich aufgeklärt, dann wird er erstmal heimgeschickt, dass er sich beliest und mit sein, seiner Familie berät. Und wenn er dann sein Einverständnis erklärt hat, dann beginnt die Therapie damit, dass man weiße Blutkörperchen abgesammelt bekommt mit einer Methode, die Apherese heißt und die so ähnlich funktioniert wie eine Blutwäsche. Da werden die weißen Blutkörperchen aus dem, nicht die weißen Blut ein Teil der weißen Blutkörperchen, ja, aus dem Blut wird herausgesammelt in den Beutelchen. Und das ist ähm, relativ unbeeindruckend. Das ist, äh, ja, da liegt man drei, vier Stunden im Bett, äh, können währenddessen fern gucken, man liegt da so ein bisschen starr rum, weil man links und rechts eine dicke Nadel in der Ellbeuge hat und nur wird das Blut durch, durch diese Apherese-Maschine durchprozessiert und die weißen Blutkörperchen werden gesammelt. Und dann geht man das mal wieder heim. Dann beginnen wir mit der Herstellung und am Tag 6 beraten wir, äh, zählen wir dann die, die Zellen, zählen wir die äh, Zellen, die dann K-positiv sind und äh, teilen diese Zahl den klinischen Kollegen mit. Und dann wird entschieden, ob man dem Patienten eine Chemotherapie geben kann oder nicht in Vorbereitung auf das Produkt. Also wir versuchen aus den Werten an Tag 6 und wir können uns nochmal eine zweite Chance geben an Tag 9, versuchen zu orakeln, ob wir an Tag 14 eine hinreichende Dosis Zellen für diesen Patienten haben werden. Genau, Und dann kriegt man diese Chemotherapie, die ist im Vergleich zu den Chemotherapien, die die Patienten für die Tumorkontrolle gekriegt haben, vergleichsweise niedrig dosiert, dann wird, wird wird recht gut vertragen, aber natürlich noch zu schon die weißen Blutkörperchen ähm, ordentlich runter. Also man gibt die nicht leichtfertig, aber wird recht gut vertragen. Und dann ähm, das ist das super antiklimaktisch, wenn da dieses kleine Beutelchen kommt. Das ist, so wenig Zellen sind klar wie Wasser und das träufelt dann über einen Venentropf in die Vene hinein. Und dann hofft man, dass die Zellen... Das tun, was man tun muss als KT-Zelle, um klinisch wirksam zu sein, nämlich sich im Körper des Patienten zu vermehren und antigenpositive Zellen abzutöten. Und wenn Sie das tun, was wir von Ihnen, was wir uns von Ihnen wünschen, dann könnte man so, so ein bis zwei Wochen nach der Gabe dieser Zellen, dieser sehr unbeeindruckenden Gabe dieser Zellen, könnte man dann zum Beispiel Fieber sehen oder so, irgendwelche Zeichen, dass diese Immunzellen aktiv sind und äh, antigenpositive Zellen abtöten. Das werden nicht nur Tumorzellen sein, dieses Antigen ist ja nicht nur auf Tumorzellen drauf. So, aber das ist das Signal, was man, was man abwartet. Ähm, und dann kann man dem Patienten auch sagen: guck mal, es wirkt. Ähm, Potenziell könnten, haben wir aber bei Caramba überhaupt nicht gesehen. Hat man früher bei, bei, bei Patienten gesehen, die ein K gegen ein anderes Target bekommen, ähm, können, das, können das sehr schwer verlaufende Entzündungsreaktionen sein, mit äh, ach, dass, dass, dass der Blutdruck abfällt und solche Sachen. Haben wir bei Caramba überhaupt nicht gesehen. Ähm, ja, so, so sieht die Reise aus. Ich sag mal, das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir dem Patienten eine Chemotherapie gegeben hätten und ihm dann keine Zellen applizieren können. Das wäre der Super-GAU und selbst der ist nicht furchtbar schlimm. Nicht? Die Chemotherapie gibt man nun auch nicht zum Spaß, aber wir haben sie ja auch nicht zum Spaß gegeben. Aber sie ist jetzt in ihrer Toxizität nicht so groß, dass sie irgendwelche... Ähm, schlimmen Schäden am Blutbild machen würde oder sowas. So, Aber soll natürlich auch nicht vorkommen. Wir werden ja Tag 6, Tag 9 die Zellen zählen und überlegen, werden wir an Tag 14 genug haben. Ja? Ähm, möglicherweise, und das ist beim multiplen Myelom ein Thema, nicht spezifisch für Caramba, sondern bei allen Myelompatienten. die haben ja eben schon sehr viel Chemotherapie bekommen, immunsuppressive Chemotherapie. Ihre T-Zellen expandieren nicht sehr gut in, in, in vitro im, im Produktionsprozess und die T-Zellen sterben gerne unter dem Einfluss von den Zytokinen, das sind Botenstoffe, die wir dazugeben, um sie eigentlich nicht nur am Leben zu halten, sondern auch zu aktivieren, sich zu vermehren. Und so verlieren wir schon zwischen der Sammlung und dem Tag, wo wir den Gentransfer machen, mit so einem kleinen Stromstoß, äh, schon schon bis dahin verlieren wir überraschenderweise sehr, sehr viele Zellen. Der Stromschuss selber, der tötet dann noch mal so bis zu der Hälfte der Zellen ab, die dann noch übrig sind. Und dann proliferieren die Zellen nicht oft nicht so, wie man sich das wünschen würde. Ja. Das liegt offensichtlich in der Natur der T-Zellen von Myelom-Patienten. Und ja klar, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man gar keine Zellen hat, was auch der Fall sein könnte, wenn sich beispielsweise Bakterien in das Produkt verirrten. Haben wir zum Glück noch nicht gehabt. Aber wir haben zweimal den Fall gehabt, dass die T-Zellen nicht optimal sich vermehrt haben, dass wir nicht die angestrebte Dosis erreichen konnten, sondern nur die Zelldosis der nächstniedrigeren, wir sind ja in so einer Dosis-Eskalation drin gerade, dass wir nur die Dosis der nächstniedrigeren Dosis-Eskalationsgruppe geben konnten. Naja, also die zwei, zwei Dinge, erstens, nein, ich kann die nicht einfach verlängern, das ist ja ein Arzneimittelherstellungsprozess und der ist sehr rigide. Ja, da kann man nicht sagen. Auch ich nehme heute mal ein anderes Zytokin oder ich mache heute mal zwei Wochen länger oder oder irgendwas. Das geht nicht. Wir haben einen Herstellprozess gebastelt, der sehr robust ist, der bestimmte Endpoints zu bestimmten Zeitpunkten erreicht. Aber natürlich haben wir diese Arbeiten mit T-Zellen von gesunden Spendern gemacht, die sich dann doch in in vitro ganz anders verhalten als die Zellen von diesen Patienten, die ganz viel Chemotherapie bekommen haben. Aber selbst wenn wir das können, ich glaube, dass das grundlegende biologische Problem dadurch überhaupt nicht korrigiert würde. Das Problem ist, dass die Zellen nicht expandieren möchten. Und das ist eine zellintrinsische Eigenschaft, die geht nicht weg, nur weil wir jetzt zwei Tage länger ähm, vor sich hin, äh, sie vor sich hin wachsen haben lassen, ähm, sondern die werden auch in vivo dann nicht ordentlich expandieren und das tun, was wir von ihnen, uns von ihnen wünschen. Wir könnten dann möglicherweise eine höhere Zahl von Zellen erreichen. Das Problem würden wir damit ziemlich sicher aber nicht lösen. Nun, dieser Herstellprozess, der, den, den, den zu, zu entwickeln, da ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingegangen. Arbeit, die zunächst vor allem im, im ähm, Forschungslabor von, von Michael Hudecik in Würzburg gelaufen ist. Später dann bei uns unter diesen sehr restriktiven Bedingungen der guten Herstellungs-, Herstellungspraxis, also dem, den, den, den Regeln, die für die Herstellung von Medikamenten angewandt werden. Und dadurch haben wir einen Prozess, der sehr, sehr genau definiert, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, was, was dort passiert. Das Einzige, was wir nicht kontrollieren, ist das Ausgangsmaterial. Das sind nämlich die Patienten eigenen T-Zellen und die haben so viel Chemotherapie bekommen, wie der Patient bekommen hat. Und dementsprechend ist die Fitness außerordentlich variabel. Für die Sicherheit des Patienten ist natürlich wichtig, dass wir diesen sehr gut kontrollierten und auch mikrobiologisch sehr sicheren Herstellprozess haben für ihn. Wichtig ist auch, dass wir ähm, zu ungefähr der Halbzeit des Herstellungsprozesses die Zellen zählen und dann aufgrund der, der Zellzahl an, an, an diesem Tag auf Basis von Erfahrungen von vorherigen Läufen extrapolieren können, wie viele Zellen werden wir an Tag 14 haben und dann eben entscheiden können, ob das genug sind, dass der Patient seine Chemotherapie bekommen kann oder nicht. Im Moment sind wir bezüglich der Patientenzahl vor allem dadurch limitiert, dass die Behörde uns einen Mindestabstand von einem Monat zwischen Patientenbehandlungen ähm, abverlangt und dann klappt es eben doch nicht, dann immer wieder lückenlos am ersten Tag, an dem es wieder erlaubt wäre, einen Patienten in, in der Pipeline zu haben, so dass man realistischerweise sagen muss, sieben oder acht Patienten mehr sind im Jahr. Unter diesen Auflagen gar nicht möglich. Wenn wir später mal ein, ein, ein klinisches Signal gesehen haben, wenn wir, wenn wir Erfahrung haben, wann die Toxizität auftritt, wie schwer sie verläuft, wie man sie kontrollieren kann und wir ähm, näher, näher zusammen, vielleicht sogar überlappend ähm, Herstellungen machen können, dann könnte man ähm, einmal in der Woche einen Prozess beginnen. Der Herstellprozess ist, äh, ähm, naja, ein bisschen, bisschen daran orientiert, dass wir äh, versuchen, keine kritischen Herstellungsschritte am Wochenende zu haben, dass man immer Montag beginnen kann, sodass man wahrscheinlich äh, so 40, 45 Herstellungen im Jahr zusammenbekommen könnte. Und es ist natürlich ein Herstellprozess, der, weil er so Robust beschrieben ist, sehr leicht auch transferiert werden könnte an andere Herstellungsstätten und dass wir darüber einen sehr substanziellen Skalierungseffekt äh, erreichen können. Ja. Also die, die, die Auf, Aus, äh, Aufskalierung, äh, was die Zahl der Herstellungen angeht, habe ich, hab ich ja gerade gerade skizziert. Ne? Also wir können natürlich weitere Herstellungszentren mit an Bord nehmen. Im Moment gibt es dazu noch keinen Grund. Aber natürlich haben wir darüber nachgedacht und das vorbereitet Und das andere ist, wie können wir den Herstellprozess weiter verbessern in der Hoffnung, immer oder fast immer, eine Wunschdosis zu erreichen. Ich glaube, ein bisschen früher in der Pipeline zu sein, würde, da würde der, das, das würde dem Patienten kein Nachteil sein. Alle Therapien, die für, für das Multiple Milon zur Verfügung stellen, wären auch im Falle eines Rezidivs nach Caramba-Therapie äh, wieder absolut, absolut möglich. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Meistens sind doch die frühen klinischen Studienphasen ähm, Patienten äh, vorbehalten, für die man nicht mehr allzu viel Pfeile im Köcher hat. Was den Herstellprozess angeht, wir ähm, targetieren mit den CARs ein Antigen, das auch auf normalen weißen Blutkörperchen, vor allem auch eben auf T-Zellen exprimiert wird, so dass wir einerseits sehen, dass im Regenzglas während des Herstellprozesses die KTs ihre SlamF7-positiven Brüder und Schwestern umbringen. Weshalb wir eine relativ geringe Zellzahl, insbesondere von den CD8ern, erreichen. Und wir sehen natürlich auch, dass Zellen, die schon oft gekillt haben, dass die dann tendenziell ein bisschen erschöpft sind. Und äh, eine der Verbesserung für den Herstellungsprozess Karamba 2.0 ist, dass wir überlegen, die Kinase, eine der Kinasen, die unterhalb des K-Rezeptors das Signal auf die, auf die T-Zelle übertragen, dass wir die blockieren wollen. Das ist Darsatinib und da hat die Gruppe von von, von Hudecek schon gezeigt, dass das nicht nur in vitro, sondern auch in vivo gemacht werden kann, dass man den K ausschalten kann und dass der K sich dann sozusagen erholen kann, weil er zwischendurch mal ähm, ausgeschaltet ist, im Leerlauf laufen darf. Man könnte das Antigen maskieren mit dem FAB-Fragment von dem Antikörper, von dem wir den K abgeleitet haben, damit das nicht zum Fratrizid kommt in, im, im Reagenzglas. Das sind, das sind so die, die Möglichkeiten. Die Zytokine, wir diskutieren auch, ob wir anstelle von Interleukin 2 möglicherweise andere Zytokine verwenden wollen, zusätzlich, äh, zukünftig, insbesondere IL7, IL15, ist eine Kombination, für die beschrieben ist, dass sie ein kleines bisschen besser die Fitness der T-Zellen schützt. Ja, insbesondere auf das dasatin ähm, setzen wir eigentlich äh, recht, recht gute Hoffnungen. Ähm, genau, aber all diese, all diese Optimierungen ähm, könnten in einen Karamba 2.0 Prozess Eingang finden.